Bei mir geht es äh, bei der nächsten Liebe immer darum, wie gehe ich mit dem nächsten Menschen um. Und das heißt, dass ich grundsätzlich immer beim anderen Menschen auch sehe, was ist Gutes an ihm. Und in jedem Menschen steckt etwas Gutes. Das ist etwas, was, glaube ich, die Grundlage auch äh, für mein Herz im Umgang ist. Wo nicht nur Zahlen sprechen, sondern wo es viel darauf ankommt, auch, wie gehe ich mit dem Menschen um. Und welchen Wert gebe ich jedem Einzelnen? Jeder Mensch ist für mich gleich viel wert.